Für die Kniebeuge benötigt ihr eine Bank. Stell dich vor die Bank, sodass ein kleiner Abstand dazwischen ist und nimm die Füße schulterbreit auseinander. Nun gehst du so weit in die Knie, bis du fast mit deinem Po die Bank berührst. Dabei schaust du immer geradeaus. Pass auf, dass sich deine Knie nicht vor deine Schuhspitzen schieben. Dein Rücken sollte dabei ganz gerade sein. Damit das wirklich gut klappt, nimmst du dir einen Ball oder ein Seil und hältst es straff als Hilfe. Wiederhole das zwölfmal, lass dir dabei Zeit und achte auf die korrekte Technik. Bei der leichten Variante steht ihr zunächst ganz normal da. Hier sollt ihr euch hinsetzen und wieder aufstehen. Aber Achtung, ihr dürft dabei nicht eure Arme zur Hilfe nehmen und die Beine sind im Sitzen am Boden gestreckt. Ihr könnt die Übung alleine durchführen, aber es macht viel mehr Spaß, wenn man sich mit einem Partner abklatschen kann. Wiederholt das zwölfmal. Für die schwierigere Stufe stellst du dich beidbeinig hin. Deine Füße sollten dabei genauso weit auseinander sein wie deine Schultern. Strecke deine Arme nach vorn und schaue geradeaus. Beuge deine Knie so weit, bis du fast auf einer Bank sitzen würdest. Achte darauf, dass sich die Knie nicht weiter als die Fußspitzen nach vorne bewegen. Halte deinen Rücken die ganze Zeit gerade. Wiederhole das zwölfmal.